Temperatur hat einen mächtigen Einfluss auf unser Nervensystem und tatsächlich sogar auf jedes Organ und System unseres Körpers. Insbesondere Kälte kann genutzt werden, um die mentale Gesundheit, die physische Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu verbessern. Das heißt, es kann die Ausdauer verbessern oder die Regeneration von den verschiedensten Trainingsformen verbessern, es kann die Muskelkraft verbessern und es kann die mentalen Kapazitäten ausweiten. Es gibt Kältetherapieformen, denen in geprüften Studien nachgewiesen werden konnten, dass sie die mentale Leistungsfähigkeit, die Resilienz, die Fähigkeit, schwierige Herausforderungen zu bewältigen und die Fähigkeit, unter Stress den eigenen Geist und Stimmung zu kontrollieren, verbessern. Stress kann sehr spezifisch definiert werden als Zeitraum, in welchem Adrenalin, auch als Epinephrin bezeichnet, und oder Noradrenalin, auch als Norepinephrin bezeichnet, im Körper erhöht werden. Die Erhöhung von Adrenalin und Noradrenalin erfolgt oftmals paarweise zusammen. Eine Erhöhung hat zur Folge, dass wir aufgeregter sind und unser Fokus sowie unser Wille und Fähigkeit, sich zu bewegen, Ansteigt. Adrenalin und Noradrenalin werden oftmals durch verschiedene Weisen in unserem Gehirn und Körper zusammen mit Dopamin ausgeschüttet. Dopamin ist ein Molekül, welches häufig missverstanden wird als das Molekül des Vergnügens, aber es ist tatsächlich das Molekül der Motivation, Belohnung und Zielstrebigkeit. Nun, aufgrund der Art und Weise, wie Kältetherapie Moleküle dieser Gruppe erhöht, auch als Katecholamine bezeichnet, also unter anderem Dopamin, Noradrenalin und Adrenalin, kann Kältetherapie ebenfalls dazu genutzt werden, um die Stimmung zu verbessern und zwar für einen längeren Zeitraum. Ich werde ein bestimmtes Kältetherapieprotokoll zeigen, welches die genannten Moleküle erhöht und zwar um das 2,5-fache bis hin zu 500% Steigerung gegenüber dem Normalwert. Jetzt willst du dich sicherlich fragen, ob es gut ist, die genannten Stoffe wie Noradrenalin und Dopamin um einen hohen Prozentsatz zu steigern, ob es gesund ist, ob es uns etwas antun kann. Und die Antwort ist, dass diese Anstiege von Noradrenalin und Dopamin sehr lange wirken, sodass Menschen berichten, dass sie gewaltige Verbesserungen in der Stimmung, kognitiven Aufnahmefähigkeit und Energie haben. Also, bei meinem Blick auf die Literatur sind die durch Kältetherapie verursachten Anstiege der Ausgangswerte der genannten Stoffe gesund und in einer Art und Weise, die uns sehr stark unterstützen kann.